Herzlich willkommen im Reisebürobereich von Holiday Extras. Als erstes loggen Sie sich mit Ihrer Agenturnummer, Ihrem Passwort und Ihren Initialien ein. Die Initialien bestehen aus den Anfangsbuchstaben Ihres Vor- und Nachnamens. In unserer Buchungsbox wählen Sie nur den Reiter Airport Lounges aus. Hier wählen Sie den Airport aus, ab dem Ihre Kunden fliegen. Über die Kalenderfunktion können Sie bequem das Buchungsdatum auswählen. Alternativ können Sie das Datum auch manuell eingeben. Geben Sie außerdem die Anzahl der Gäste ein, für die Sie eine AirPod lounge buchen. Klicken Sie dann auf den Button Verfügbarkeit und Preise. Nun erhalten Sie eine Übersicht aller verfügbaren AirPod lounges mit Preis und den wichtigsten Informationen. Klicken Sie dann auf den Link Infos, um sich weitere Details anzeigen zu lassen. Hinter dem Reiter Fotos verschaffen Sie sich und dem Kunden einen noch besseren Eindruck. Wenn Sie nun auf Auswählen gehen, beginnen Sie mit der verbindlichen Buchung. Bitte geben Sie nun Ihre E-Mail-Adresse wie auch den Vor- und Nachnamen des Kunden ein. Optional können Sie auch noch zusätzlich die E-Mail-Adresse Ihres Kunden eingeben. Als Zahlungsart stehen Ihnen SEPA Lastschrift, Kreditkarte oder auch Reisebüro in Inkasso zur Verfügung. All diese Zahlungsarten sind für Sie und Ihre Kunden gebührenfrei. In der Box auf der rechten Seite überprüfen Sie, ob alle gebuchten Daten korrekt sind. Schließen Sie dann die Buchung mit einem Klick auf den Button Zahlungspflichtig buchen ab. Ihre Buchung war erfolgreich, wenn Sie auf der nächsten Seite eine fünfstellige Buchungsnummer angezeigt bekommen. Um die Buchung zu vervollständigen, tragen Sie bitte noch die Handynummer des Kunden sowie die Flugnummer des Hinflugs ein. Dann klicken Sie wieder auf den Button Buchung abschließen. Auf Ihrem Bildschirm wird nun die bestätigte Buchung dargestellt. Sie erhalten diese noch zusätzlich per E-Mail. Bitte prüfen Sie die Holiday Extras Buchungsbestätigung sorgfältig, denn unter dem Punkt Check-in finden Sie die Informationen, ob eine Dragon Pass Lounge gebucht wurde. Hierfür bekommen Sie am nächsten Tag ein E-Certificate, welches als Voucher dient. Ansonsten genügt die Buchungsbestätigung von Holiday Extras bei Anreise. Möchten Sie die Buchung nochmals darstellen, klicken Sie hier. Bitte geben Sie nun die Buchungsnummer der gewünschten Buchung ein, die Sie ändern möchten. Hier können Sie die Buchung darstellen, umbuchen, Kundendaten ändern oder auch die Buchung stornieren. Zu diesen Funktionen kommen Sie auch immer über die Startseite durch einen Klick auf Kundenbuchung verwalten. Wir freuen uns über Ihre nächste Buchung über unsere Webseite.